Seid ihr bereit für Biking und Vanlife? Ich bin's auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ein bisschen geschaut, was wir noch nicht geschnitten haben und ein echtes Highlight ausgegraben, das nicht nur mega geniale Aussicht oh hat, ben. sondern auch einen krass schönen Trail und einen wunderbaren Stellplatz für die Vans direkt am smaragdblauen Bach. Und von dem her ist das ein absolutes Highlight vor der Haustüre für mich. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Schaut zu! An allen Ecken und Enden wird jetzt das Bike hergerichtet. Oder auch dein sauber gemacht. Richtig Oder auch mein sauber gemacht. Wichtig ist ja da nur die Ketten und das Unterrohr. Weil wenn es zum Tragen und zum drecken wäre. Ja. <lacht> und linker Gabel holen, weil da ganz ruhig. Ah ja. Dann hast du alles richtig gemacht. Er ja, hat nämlich gerade das Unterrohr sauber gemacht. Ja, zur Tour selber. Wir haben es ja lang, lang probiert, die jetzt zu machen. Und ich habe es jetzt auch lang geplant schon. Ähm, Dreimal haben wir es versucht. Jetzt schauen wir, ob es heute hinkommt. Wir reisen auf aufs Kreter der Rosé. Das ist von ersten Wöcker, neben Monte Wald. Hinten im Wallaupa, der Verschnitt. Eine äh, große Militäranlage. Und auf, dem, auf die Farcella Ciaval soll es dann umgehen. Das ist eigentlich oberhalb, wo das Auto steht. Da drin ist ein Klettersteig und da soll wir mir die Radlumme bringen. Ähm, wichtig da unten, wenn ihr so was macht oder die Tour macht, nehmt euch ein Stück Seil mit. Wir haben die letzten Mal schon was Alpins gemacht da. Ähm, Wer da er geheißen? Monte Coel, Barretta der Coel. Ja, genau, genau. Es hat dann ein Stück weit vom Weg und du kommst einfach ohne. ohne wir uh, steigen oft immer hier und dann gelangen so zwei drei, zwei, drei Meter für den Rebschnitt. Wir haben uns jetzt in den Rucksack, war super praktisch für die Wicke zum Abschleppen mit dem E-Bike. Ja gut, dann packen wir es so, oder? Jetzt schrauben wir uns den Berg hoch. Bis jetzt zum Glück noch im Schatten. Aber mir rennt jetzt schon der Schweiß runter. Ich bin gespannt. Was uns noch erwartet. Die Auffahrt hat was von einem Griller. Neigung, Einfassung und Leidenswege. Jetzt haben wir noch eine Kurve mit Aussicht. Der nächste große Berg. Ja. Auf 12 Uhr. Nein, gar nicht so leicht so ein ganzes Rudel auf die Kamera draufkriegen. Die Nachzügler, die machen wieder Spielereien. Unglaublich. Erste Auffüllpause. Kinder Country. Aber jetzt müsst ihr wissen, die Kinderquanty habe ich 30 Mal auftaut und habe gestern im Bach eingelegt, weil wir keinen Kühlschrank haben. Jetzt sind jetzt wieder portable geworden, aber halt, die Zeit ist vorbei. Mhm. Wieder im Winter. Halleluja. Geht immer, haben wir schon festgestellt. Mhm. Ich übe schon für die trans auf. Und da wird noch Wasser befüllt. Passen zum Schwer. Das ist das Wasser. Mhm, nur die Flasche. Das ist aber meine. Schaut mal da, der Baum, der lebt noch und da ist einfach ein Stück rausgebrochen. Und für uns geht's hier weiter. Wir sind schon wieder beim auffüllen, Aber bei der Hitze ist es auch bitter nötig. Und hier sieht mega gut aus. Und wichtig? Gut gut und wichtig ja, weil da ist jetzt schon ich. Schlussunger, Schlussunger, ich Danach gibt es kein weiteres Wasser mehr. gehört. Noch 1300 gesamt, aber jetzt geht es erstmal rauf, dann schon ein Stückchen Trail runter und dann müssen wir nachher noch mal ein Stückchen zurücktragen, um noch mal auf den Trail zu kommen. Also mal sehen. Ich immer kleine Spinner, ich würde ja nie auf die Idee kommen, schreiblich, den Puls hoch zu jagen, aber ihm macht das Spaß. Jetzt kommt er gleich da vorne vor uns raus, schauen wir uns jetzt schnell noch an. Wahnsinn! In meinen Augen, purer Wahnsinn. Dann ging es direkt zu diesem Forte vor Yitis oder so ähnlich. Heißt ja. Das habe ich oben gerade gelesen. Ähm, Schwer abzulesen. Was schon ähm. wachs ist, 1911 gebaut, weil es ja ein bisschen aus der Geschichte auseinandergesetzt hat. Das war ja dann relativ früh für die Militärbauten. Charakteristisch für die Gegend, die Wege natürlich extrem stark und gut befestigt, weil man hat danach nur Zeit gehabt. Wenn man in Gegenden fährt, wo Spader gebaut worden ist, während ein Krieg, findet man oft nur so alpine Steige, wo es gar nicht mehr so gut bikebar sind. Und da müsst ihr schauen, in Triglauf oder so, das ist teilweise nur noch gehbar, weil einfach die Wege so zusammenbrechen. Und da in dem Gebiet, das ist absoluter Wahnsinn, wo wir jetzt aufgehen, das ist teilweise es mit einem E-Bike fast nur durchfahren. Die haben da so sauerweise und Zeit gehabt, haben gebaut, irre. Und daher diese Bauten noch, das ist wirklich ein Wahnsinn. Man Baut für die Ewigkeit nicht. Ja, nur die Dächer sind natürlich längst verrottet, aber die Mauern schauen echt noch super aus. Und so schaut es dann jetzt aus, wenn man durchs Fenster reinschwenkt. In echt gehe ich aber immer noch außen davor. Der was fragen oder so, wo ich die Touren her habe? Das Buch ist alt 1932, glaube ich. Also die ganzen Trails, was ich da habe, die nehme ich nicht mehr vom Internet aus, sondern aus einem Buch von 1932. Dort mal Charakteristik gemacht für die ganzen Militärpartner aus dem ersten Weltkrieg. Und das Buch habe ich gekauft irgendwo bei einer Bibliothek in Hamburg, ob man so also echt Also Da gibt es nicht viele Auflagen, das habe ich auch ergattert. Das ist verrückt, weil da ist alles drin, was in den normalen topografischen schon nicht mehr drin ist. Also hilft echt extrem stark. Ja, was dann halt auch bedeutet, dass der Martin weiß, wo die Militärwege verlaufen, aber natürlich nicht, ob irgendwo eine Mure oder so drüber genau. gegangen ist. Deswegen ist es immer ein bisschen eine Überraschung, was dann wirklich kommt. Aber jetzt Abend neue Noch können wir ein bisschen treten. Nachher wird es dann gleich zum Schieben und Tragen werden. Da freuen wir uns schon. Ja, sehr. Ah, es geht schon los. Sieht gar nicht so steil aus. Aber ist steil. Schieben geht aber auch noch. Aber ah, Vicky hat auch schon aufgesattelt. Da sind Nico und ich echt ähnlich. Wir schieben, solange es irgendwie geht. Schiebst du auch schöner, Mann? Ja, ich schieb's. Jetzt geht's wieder ein Stückchen zum Fahren. Und es liegt immer noch Schnee. Mitten im Juni. So, jetzt seht ihr den Schnee nochmal von näheren. Ciao. Und hier ist nichts los, aber mit den Vieren sind wir die ganze Zeit gleich auf. Das ist unglaublich. Aber gut, dann sind wir diesmal zumindest nicht ganz so verlassen. Und schon ist es wieder zu steil zum Fahren zwischen panorama schwenk wow. da geht es weiter für uns da liegt wieder der schnee da ist der schöne mann und dann haben wir die 360 grad auch schon voll und da sieht man jetzt bei den weger wie groß die steine sind und wie damals baut worden ist also der ist extrem gut gebaut wenn man dann einfach nur Zeit kaputt hat. Und wir die Schäden eigentlich aufficken. Die sind fast, also was ich im Kopf habe, bis ganz auf den e fast fahren, War möglich. Ja. Das ist echt cool, ja. Das ist echt steil. Ja, verarscht mal das Lugano-Video. Ich verlinke euch mal die Playlist. Es ist wirklich steil. Boah, ah. Ey, Vorsicht! Es ist eine Absturzgefahr hier. Und weiter geht's. Hilft ja alles nichts. Da seht ihr jetzt auch gerade, wie die beiden über die Mauer drüber schieben komplett gemauert die straße ja und wieder da geht es schön den berg entlang das sieht echt richtig gut aus Jetzt sind wir ein bisschen weiter vorne und haben hier noch mal ein neues panorama zu sehen gekriegt also schon sehr sehr geil ah ja und aber nico ist schon die nächste mauer, mauer. Oh. ja nico ist nicht der größte wanderliebhaber Deswegen fährt er auch schon wieder. Wahnsinn. Die steht auch schon ganz schön her, die Brücke. Jetzt schon wieder weiter. Ein Stollen und auch wieder ein fettes Drucklager vermutlich. Und jetzt hat mich ganz schön erschreckt, weil aus dem Stollen, naja okay, oberhalb. <lacht> aber trotzdem sind schon die anderen beiden. Super! Der ja, Panorama ist echt einfach gigantisch, gell? Mann. Mehr es dann oben. Oh. Juhu! <lacht> oben! Oh wow! Schaut mal das Gipfelkreuz an. Das hebt mir das mit. Muss du musst mal gerne fiesen oh. und schwenken die Gurke? Mach ich, mach ich. Jetzt lassen wir den Nico auch noch hochkreuen. <lacht> Mega! Schon eine geile Aussicht! Und hier geht es halt dann gleich mal ordentlich bergab. Eignet sich für die alpine Scheidung. Ja. <lacht> Schön. Oh. War Hammer, oder? Geil. Das ist mega. Wahnsinn. Ja, endlich. <lacht> bei uns ist jetzt wieder Zeit für die Gipfel hier außen. Nico und ich, wir haben aber vorher schon Handfestpause gemacht, jetzt gibt es noch Kekse bei uns. Jetzt habt ihr einen für oder? Das ist das Brot von gestern. <lacht> und hier ist jetzt Speck aus Tirol. Gurba-Speck. Der hat es bis nach Italien nachher geschafft. Na Kroatien und wieder zurück. Stimmt, war das auch noch geschafft. Der war jetzt in den Gepäck. Der Trail war im oberen Bereich wirklich ganz schön ruppig und zum Teil auch ein bisschen ausgesetzt und wirklich schwer. Wird dann aber immer leichter, wenn man weiter runterkommt. Und theoretisch muss man den Gipfel ja nicht unbedingt mitnehmen. Wir sind auch mal nur bis zur Stellung gegangen. Und dann kann man natürlich auch schon rüber in den Trail queren, weil da kommt man ja eh fast wieder dran vorbei. Und von dem her hat man da unglaublich viele Möglichkeiten in diesem Areal. Eben mit bis zum Gipfel aufsteigen oder irgendwo dazwischen ein bisschen abkürzen und trotzdem geniale Trails und wunderbare Aussichten genießen. Wir spielen jetzt einfach mal Musik ein und lassen euch die Abfahrt in Ruhe genießen. Ich habe mich ehrlich gesagt beim Schneiden gewundert wie lange die Abfahrt war, aber gut, klar, das waren halt auch über 2000 Höhenmeter Anstieg und ja, das geht dann halt auch wieder runter. Super cool und das kann man sich jetzt im Winter kaum vorstellen, weil da gibt es natürlich nur wenig Möglichkeiten, wo man wirklich so viel am Stück machen kann. Und ansonsten haben wir jetzt ja immer so entweder mehrere Touren hintereinander gehängt oder irgendwie im so Zweck, die wir jetzt mal 100.000 Höhenmeter gehabt. Aber mehr ist im Winter ja nicht drin. Und von dem her bin ich echt voller Vorfreude jetzt auch schon wieder auf den Sommer. Obwohl ich wirklich jede Jahreszeit schön finde und Schnee auch über alles liebe. Aber wenn man das sieht und die Sonnenstrahlen immer stärker werden, ich freue mich jetzt auch einfach wirklich den Bus wieder aus der Garage holen zu können. Und ja, eben auch auf solchen Touren. 抓住 uh -oh. C'est ouais. ouais. zwischendrin geht jetzt noch mal wow. ganz schön hinter, hinter. aber war ja schon angekündigt. Gegeneinstieg haben wir jetzt auch wieder gemeistert das ist super warm, das sieht man auch beim Schweiß von Nein. Martin. Nein, das ist der Regen von zwei Tagen noch. Ah ja. Ah ja, und da hinten sieht man es vielleicht, da zieht, Zack sieht sich nicht so gut. Da war eigentlich in Varianten so Variante nachgegangen, aber wir hätten oben durchqueren müssen. Ja, das wäre oh, nicht und das gegangen. Haben wir lassen, ja. Und das haben wir aber gemacht, das ja, hinter dem Nico genau. quasi hier so. so. Na, dann können wir theoretisch da warten, wenn du willst. Finger. die Brücke drüber, ging zurück auf die Straße und damit war die Tour dann auch wieder beendet. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch den Kanal, würde uns sehr freuen und auch helfen. Und ja, zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Drohnenaufnahmen von unserem Busspot spot einblenden, denn der war, wie ich finde, wirklich wunderschön. Ja, das wechselt natürlich immer ein bisschen je nach Wasserständen und dementsprechend muss man da flexibel und offen sein, aber dann kann man wirklich tolle Spots finden.